Nein, oder oh, okay. hallo wir freunde Brünetten? Wie gerade sehen, habe ich gerade eben äh, die dunkle Seite entdeckt. Ich bin richtig blöd. Das ist, muss einfach nur in den Spiegel schauen. Und dann kommt man dahin. Okay, also ich habe es schon wissen. Also ich wusste das natürlich, aber ich habe es immer vergessen. Und dann habe ich sogar, okay, war das jetzt noch mal? Dann gehst du in den Spiegel und merkst es erst ja aber da werden wir noch nicht machen wir werden erstmal halt die normale Welt schaffen und, und danach gehen wir hier hin letzte Folge war ich ähm, irgendwie in Mitte oder so also nach der ersten also nach der ersten also der zweiten war ich irgendwie leise und das tut mir leid ich habe mein Mikro noch weiter weg und mein neues Mikro kommt jetzt auch demnächst an so dass welche ja wirklich Beschwerde einrichten also fünf Monate ich nicht wir noch mal warten das ist ein anderes Thema das kommt in dem Unboxing Video so ich würde sagen wir machen die Welt fertig. auch ja. Ach, mhm. meine Lieblingswelt. Diese Hasswelt, wenn man so will. Ich hasse die Welt. Und das kann man diesen Wolken verdanken, die das hier tun. Ähm, ich muss mal eben auf die Zeit schauen, dass ich das auch nicht zu lange mache. Das würde ich mache es gerade um 0 Uhr irgendwas. Also einfach so. Ich bin einfach aufgewacht, das ist offenbar. Ich bin einfach wach. Ich kann nicht schlafen das ist aber irgendwie oft so ich kann einfach fast immer nie schlafen ja das war sehr gut deutsch aber ne, mir fällt halt wirklich schwer zu schlafen vor allem am wochenende und was war das jetzt gerade okay akzeptieren wir das mal So. und äh, falls ich ein bisschen äh, müde klinge dann tut es mir leid ich versuche jetzt auch ein bisschen lauter zu reden. Auch wenn es eigentlich nicht durfte, weil es schon spät abends ist. Oh ja, ich geh auch. So, ich muss meine Augen jetzt noch kriegen. Und ich kann direkt schon sterben. vom fuß mich weg. Danke. Er hätte mich sogar wieder pusten können. Oh nein. No, no. Vielleicht werde ich auch äh, die ganze Folge lang brauchen, um das zu schaffen. Also natürlich werde ich auch karten klar. Aber äh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein äh, paar Fels sehen wollt. Das war dumm, weil dann könnte ich ja jeden Fall mal so ein bisschen reinschneiden, natürlich nur kurz, damit man auch äh, ne, das Video nicht zu lange wird. Weil ich mache ja, ich möchte ja eh nicht, dass das Video zu lange wird, aber dass man trotzdem was im Video schafft, weil also das ist irgendwie unlogisch, wenn man was hochlädt und dann hat man einfach gar nichts geschafft. Also wirklich gar nichts, nur gestorben, Items irgendwie zurückbekommen, zum Beispiel Minecraft oder so, weiß ich nicht. Das war ist es jetzt zumindest das was mir jetzt gerade eingefallen ist. Boah, war das knapp. Ich sag ja, ich hasse die Welt. Das erste Level haben wir zum Glück gut bestanden. Ob wir das auch bestehen, keine Ahnung. Ich habe hier auf meinem Privataccount einfach mal fast einen Monat oder so gebraucht, weil das Level einfach kacke ist, ja. Man, es ist einfach man muss einfach sagen, es ist kacke. Okay, das ist schwer, man muss genau, wenn er pustet zwar ich jetzt Okay, egal. Aber auf jeden Fall kann man hier durch, denn hier kriegt man ganz viele Münzen. Also man sollte hier auch schon mal... Das durch Passagen finde ich zum Beispiel gut, wo man zwar getroffen wird, aber nicht wirklich stirbt sofort. Das finde ich noch in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Und hier ist es vom Vorteil, den, ähm, Update-Jackpack zu nehmen. So nenne ich es jetzt mal. Keine Ahnung, wie das äh, echt heißt. Ich glaube nicht mal, dass es einen Namen hat, einen richtigen. Einfach so ein geupgraded das jackpad ist es einfach und wenn ich jetzt sterbe dann weine ich Gut. <lacht> Boah. Zack. oh das ist hier aber da können wir nicht durch wie ist das hier das ein bisschen spaß ich nicht Strange. wir könnten sogar zum g land aber das mache ich alles in einem extra video wie gesagt also ich habe doch gar nicht gesagt ne? naja. Also ich mache das alles in dem extra Video, wo ich alle äh, Länder also ne, alle Bonus-Missionen äh, da, wie dieses eine da zum Beispiel, wo ich eigentlich hin könnte, habe ich gemacht habe, mache und ich, und äh, überraschend habe ich es dann jetzt geschafft, ne? Bin ich stolz auf mich? Bin ich stolz auf mich. So, vorletztes Level, dann haben wir die erste Weg geschafft. Hm, wer weiß. Ach, ihr seid es, äh, meine Hassgegner. Also, nur, das, um das richtig auszudrücken, ja, das zum Beispiel, äh, um das richtig auszudrücken, die Wolken sind meine Hass-Keine ähm, äh, Ahnung, Ge äh, Gegner oder nicht Gegner, sondern Hals. Die, die sind ja keine richtigen Gegner, die töten dich ja nicht. Die schubsen dich nur weg und sind richtig nervig. Meine Hass-Gegner, die mich, ja, das hier sind die. Man könnte aber auch so nennen, ja, die Wolken und der. Das könnte man aber auch sagen. Da keine Confusion kommt. Ach, so, wir sterben. Nein, nicht ich, du. Wie ich hab noch ein Leben. Watch out. Weil die, deren, deren Bomben ist richtig, richtig nervend. Und nicht nur nervend, sondern viel schrecklicher als erwartet. Bam, bam. Okay, er ist tot. Dieses Passage ist einfach nur zeitwillig. die ist nicht wirklich schwer. Man kann hier sogar gar nicht erfliegen. Lol. Ja gut. Und wie erwartet ist ja so einer Oh, Checkpoint. Oh. Na, oh, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, das passiert manchmal vor allem, wenn er halt zu viel spawnt. Aber das ist nicht nur bei dem Spiel so, es ist bei anderen Spielen auch so, dass wenn zu viel spawnt, dann muss das Spiel das erstmal verkraften. Es <lacht> ist echt, echt so. Und äh, wird erstmal nach äh, keine Ahnung, nach einer Zeit, wenn das irgendwie verdaut ist oder man die Gegner gekillt hat. Ja gut, was hätte ich da machen sollen, ne? Die sterben. Wenn es erst wieder gehen. Und ich habe das Gefühl, dass dahinter ein Bonus-Level ist. Aber da kann man da gar nicht hin. Ah doch, mit dem mit dem letzten Item, glaube ich. Aber ich spoiler das noch nicht. I won't spoil that. Weil ihr wisst. So die meisten deutschen YouTuber abonnieren so die meisten deutschen YouTuber, sage ich mal. so also Deutsch zu Deutsch. Ich bin eher so ein Typ. Ich abonniere fast nur englische Leute. Ich rede auch privat meistens Englisch. Also mit mir selbst natürlich. Ich meine, wenn man YouTube macht, dann redet man ja auch mit mir selbst. Also es ist ja eigentlich kein Wunder, wenn man so mit sich selbst kennt, oder? Ich mein, jetzt rede ich ja auch mit, mit mir selbst. Aber wenn ihr das Video schaut, redet ja mit euch. Versteht ihr, was ich meine? weil ich werde nicht alles noch mal wiederholen wow. also wie man den sprung geschaffen will ohne den umdings Pack, das weiß ich nicht und ich traue mich nicht dahin zu gehen weil denn dann passiert das dein ernst ich wollte es nur austesten wo bin ich okay leute ich erspare euch ich, ich erspare euch das und dann reden wir gleich weiter so da bin ich wieder erstmal nach zehn jahren sterben habe es endlich mal geschafft mit wenigstens zwei Herzen anzukommen war mit drei habe ich mir einfach nicht akzeptiert deshalb komm komm komm nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein du nicht mich bam und geschafft huh. Leute schaffen wir das letzte Level der ersten Welt, das ist die ersten Welt. Das ist die erste Ebene. Es gibt ja normalerweise gäbe es noch ähm na okay, ist ich sag das erst später wenn ich das ich habe also normalerweise wäre das nur hier die welt aber wegen der deluxe version die wir auch 100 prozent spielen habe ich dann nicht welchen ob ich erwähnt habe aber ja gibt es hier natürlich wie erwartet des videos die deluxe welt oder die Schattenwelt wie man es nennen will dazu erst nächsten folge in folge 5 also diese folge wie es gerade schaut werden wir aber jetzt noch das letzte level schaffen und wenn wir noch zeit haben vielleicht noch ein anderes aber nur vielleicht so. und ich lebe, ich erinnere mich auch an das Level, das ist auch ziemlich nervend. Es ist einfach, na okay, was heißt einfach? Ne? Also die anderen Level waren auch nicht einfach, aber diese ist so einfach her, sage ich mal. Von den letzten Leveln ist es so ein einfachen, aber es ist nervend. Vor allem, wenn man alles sammeln will, sind also so alle Münzen, dann ist es schon nervend. Vor allem so wir Stellen wie diese hier, boah, gerade noch bekommen wo man dann einfach boah Alter, ich bin immer noch nicht getroffen wow. ja ich habe vergessen was ich sagen wollte deshalb gehe ich zurück zum Thema von vorhin also wie gesagt ich verstehe es auch nicht richtig ich rede irgendwie so immer so Englisch also vor allem so privat ein bisschen mit privat war ich jetzt nicht so mit meiner Familie oder so mit denen rede ich natürlich Deutsch weil die meisten von ihnen können nicht so gut Englisch weiß nicht wieso M müsst ihr sie fragen und nicht mich also hört auf <lacht> Ne, keine Ahnung was wir den killen weil der das ist auch so was es nervt und ich komme wieder vom Thema ab wie ich sonst immer du <lacht> nein auch nicht ihr dieses scheiß die klopen wie ich die hasse nein, nein nein nein nein nein vor allem mit einem Leben kein Checkpoint in Sicht Oh, nein, nein, nein, nein, das war klar, das war klar. Bis gleich. Okay, Leute, ich hab's für euch ein bisschen, ne? Und äh, die schon mal gekillt, weil die. Da braucht man einfach Ruhe und Geduld bei denen und kein Fehler machen, weil man überall sonst nämlich Fehler macht und das ist dann schlecht. Und hier ist zum Beispiel einfach nur Nervens, einfach. Hin uns her ganze Coins nehmen also hier haben die Wicken einfach nicht gewusst wo die Coins müssen das hat man schon irgendwie gemerkt ne oder wo oh, bin ich denn nur der Einzige und was war das für eine Reaction okay warte, warte. ganz ruhig ganz ruhig okay so und da jetzt auch ganz ruhig dann oh, oh! was war das denn ich kann ich, ich kann vom Glück dass ich noch lebe okay hier das muss ich jetzt schaffen. Ja, jetzt könnt ihr mich killen. Bam. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen leiser, weil ich habe vorhin gemerkt, als ich ja. Ja kaum kill mich. Als ich Spiel durchgegangen bin, bei den Videos, während ich hier verkackt habe, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt ein bisschen zu laut bin. Und man den Tod gar nicht wirklich hört. Man hört mich mehr rauschen. Das ist auch so eine Sache, die gefixt wird. Und da ich sehe, ich höre sie schon, ich höre sie auch schon schießen. Und ich spüre sie auch schon fast wie man sieht. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Boah. Yeah, Boah, ich hasse diese Eisblöcke, ne? Ich hoffe, ich bin bestimmt nicht der einzige, der diese Eisblöcke, die wo ich gerade drauf die hasse. Oder es gibt irgendwelche von euch, die die cool finden und richtig schwer, so wie das hier jetzt die Passage Treffer. die Easy Oh Gott. Oh. Okay, okay, cool. Leute, wir machen jetzt einmal Pro. Wir müssen jetzt hier richtig am Rücken sein. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin müde. machen Video, weil ich, äh, wir gehen muss, wo kommen. Also heute, wo ihr das Video sieht. An diesem Tag, wo das Video hochgeladen wird, kommen zwei Videos wahrscheinlich zwei Minuten folgen also seht ihr noch heute die andere Welt gebt auf jeden Fall ein Like dann damit ich sehe dass ihr gespannt seid auf die Dark World oder auf die Deluxe World so wie ich sie nenne oder ich nenne eigentlich beides eigentlich oh das war dumm hier muss man einfach nachspielen glaube ich ja easy ja, was hättest du da machen sollen? Hallo, ich bin blind Okay, nicht ganz, aber es war schon lange her, als ich gespielt habe. Okay. Bam. Ich spiele das ja hin und wieder, aber das ist dann erst nach, ja komm, zehn Jahren letzte Aufnahme session war. Und wenn ich jetzt hier sterbe, dann weine ich. Dann weine ich im Video. Seriously. Oh. Dann weine ich... Alter. Mag es nicht drauf hin. Provoziert es nicht drauf hin. Thank God. Ich bin durch. Uh, was? Excellent work. You have found all of the now water sprites and golden diamonds in our home world. A new pathway has now opened up that will take you into space. Good luck. Base, also Weltraum. Sind, gehen wir jetzt Was Wissen, du, was mir gerade Erstens habe ich genug für das letzte Item. Und zwar... Yeah! Oma ist glücklich. Pass up and jump. Das zeige ich euch mal eben. Und zwar... hallo, Bam. Ich muss nach oben gedrückt halten und dann... Boom. Das ist das letzte Item, wovon ich sprach. Und das sieht auch cool aus, wenn man so springt wie, Was ich mir gerade auffällt, ha, nein, aber ja, wahrscheinlich schon mehrmals euch ist wahrscheinlich mehrmals aufgefallen, dass im Vordergrund hier Türen sind und das sind die Spezial Level im Weltraum. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Privat habe ich nicht geschafft, weil selbst das erste Level davon mich hart triggert. Ha. Muss einfach sagen, ist triggert mich hart. Weiß nicht, sollen wir die Level einfach machen vor der Dark World? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mmh, nein. Weil die sind so schwer, die sind schwerer als die Dark World Level. Und deshalb würde ich sagen, schau mal ganz kurz. Und sehe, dass wir sogar noch 5 ähm, Minuten haben. Okay, Leute, seid ihr gespannt? Jetzt. Der, der das Remix Level von dem ersten Level. Die Musik ist cool. Und ihr merkt schon, die Gegner sind alle Geister und die, und es ist alles schwieriger geworden. Und die Musik ist natürlich cooler. Und, ja, Auf jeden Fall ist das Besondere in der Leveln, dass sie nicht nur schwerer sind. Das ist ja klar. Nein, die, es, die, es gibt Geistgegner. Und das Schlimme bei denen ist die un besiegbar. Und das egal was man macht. Es gibt zwar so ein ähm, Helfer-Tool, das gibt es in manchen Levels. Das ist so knapp. Halt, so eine Helfer-Tool, das ist so wie unser äh, besseres Schießen, nur halt noch ganz viel besser. Noch ganz Ja, das, das ist das Wort 2017. <lacht> ja, das war dumm. So. Und mal schauen, ob wir nächste also übernächste Folge, wenn, ne? Nächste Folge ist immer noch Dark World. die Space Level, die machen wir später. Oh, hier bin ich. ich dachte, ich es noch hinten. Ja, gut. Wenn man keine Augen hat. Checkpoint! Checkpoint gibt es hier fast nie in den ähm, Geisterleveln. Also in den Dark World Level. Hätte ich jetzt gequittet, Alter. Ich war kurz davor, Quit button zu drücken. Ja. Das wäre nicht so smart gewesen. Genauso wie dir jetzt. So Leute, wenn ihr gehypt seid, so wie ich auf die Dark World, also auf die schwierige Deluxe-Welt, normalerweise geht es auch noch diese vier ultraschweren, ich, ich, ich sag einfach unterschweren äh, Space Level, und das war's dann, aber Deluxe-Level, die, die, Deluxe die haben es schon in sich. Vor allem es gibt auch noch Deluxe-Level von den Space Level, also die ultimative hardcore Heptik. Das kommt dann in der letzten vorletzten Folge, keine Ahnung. Die letzte Folge wird dann sein, wo ich alle Bonuslevel so, so zeige. Oder halt, ich mache wahrscheinlich aber dann so ein paar, also so zwei Stück Parts, weil das halt nicht alter. In einem Base. Weil das sind schon ziemlich viele. Ich meine, in der Dark World gibt's zwar keine zum Glück, aber es sind so viele. Da muss und die dauern ja auch ein paar Minuten so dran oder also so. Ich wahrscheinlich Part 1 und Part 2 von denen machen, müsste nicht zu lang weil ich jetzt keine 50 Minuten Folge so machen Ja, äh, das ich zeige euch jetzt heute alle Level und dann Boom hier 50 Minuten, habt ihr habt Spaß damit. Meisten Leute wollen das dann eh nicht sehen, vor allem die Leute, die hier aktiv zuschauen. Übrigens danke an die Leute, die hier aktiv zuschauen, das freut mich natürlich sehr, weil mich persönlich, ich weiß es ist so ein Indie Game aber ein cooles und da unten seht ihr schon, das ist das Item, was ich meine. Das ist so ein Hilfstool. Das, hier habe ich jetzt 10 davon und wenn ich damit jetzt auf den Geist schieße und nicht meinen Ordner öffne, bam! hitte ich ihn. mache ihm Schaden. Bam! Und dann ist er für eine 5 für Sekunden oder so äh, weg und dann kommt er wieder. Also wie gesagt, man kann sie nicht töten. Man kann sie höchstens, äh, wie soll man das sagen, paralysieren? Ich weiß nicht. Ja, machen wir das Level noch eben zu Ende. Das erste Level war ganz kurz. Und dann war es mit der Folge. Ich hoffe, ihr seid gehyped und das war dumm. War? Ja, gut. ist ganz schnell, ganz schnell, okay. Oh, Baby Triple. Oh yeah. <lacht> Keine Ahnung. Ich schaue in letzter Zeit so viele Memes. Da habe ich einfach so viel im Kopf und da kann ich mich nicht mehr auf Geld kurz Nein, so herhaftig. herhaftig ja. Heftig jetzt nicht, aber ist schon krass, wie viele Memes es heutzutage gibt, hä? Vor allem so viele, ich, ich sag mal, lappenhafte und schlechte oder halt einfach nur alberne, richtig bescheuerte, die es gar nicht verdient haben. Oder wirklich, ja, wie gesagt, nicht mal gescheuert einfach so welche, die es nicht verdient haben, ein Meme zu sein. Meiner Meinung nach zumindest. Das warten, nicht so warten, killen. Für eine Zeit lang zumindest. Und wir haben es geschafft. Gut Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr äh, habt Bock auf die nächsten Level der Hardcore-Welt. Es <lacht> ist einfach so. Und ähm, wenn ihr auch so gehabt habt wie ich, dann gebt dann ein Like. Schaut die bis zur nächsten Folge rein. Äh, ja, die kommt dann, keine Ahnung, später. Äh, ja. Schaut nämlich so an. Ne? Hat ihr es gesehen, Habe ich mich angeschaut. Okay Leute, halt rein. Hier mal mein neues Auto äh, oder... Ja, warum immer ich nennen soll. Okay, haut rein!